Einen schönen guten Morgen. Neuer Tag, neuer neue Trail, neue Tour. Ich oh, wunder mich um keine so komischen Gesichter, wir können heute halt lachen. Und auch richtig alles bewegen, wir sind mit durchfahren. Und voll krass, auch die Finger gehen voll gut. Also das ist richtig lustig. Da geht kostet alles, man kann Leute wieder ärgern. der ähm, war richtig cool. Ja, echt cool. Wirklich super. Und wir zahlen jetzt keine 30 Euro die Nacht. Das ist, das ist echt abnormal. Waren zwei Steck, die sind jetzt echt Ferragosto vorbei. Wirklich cool. Seht ihr, wir haben da einen tollen Parkplatz gekriegt. Haben gleich unseren so Donchella Scheller probieren können gestern. Ja. Das weil ist echt die Leute, die es da parken. wir ja? mal einen Deckel so gekugelt. Das Händel pickt es auf. Ja, ich weiß nicht was. <lacht> <lacht> ah, seht ihr das? Also die Neigung da die ist ziemlich steil. Und die Leute da, wenn die jemals rauskommen mit ihrer Sommerpatsche, weil das ist richtige Malten gestern gewesen. Ja, voll, also das ja. wundert mich. schon, dass wir nicht so lange da sind, bis es wieder regnet. Da müssen wir fast überlegen, so lange bleiben bis ein Wetterumschwung kommt und dazuschauen vom Frühstück. Egal, für uns geht es jetzt der Wolche, über die Wicke drüber und Richtung Gavia Pass. Und dann geht es heute wo hier? Von Gletscher. Von Gletscher, wow. Äh, und wir alle. Und schon machen wir auch noch. Okay, krass, hätte <lacht> wollen mehr Wasser. mitnehmen müssen. Drunter bleiben <lacht> wir. Ich habe gesehen, wir machen schon wieder alle Ah, okay, ja. Jetzt sind wir gespannt, wo uns die Höhe hin navigiert. Es <lacht> wird sicher lustig werden von Gletscher. Okay. Ah, ja, okay. Oh ist sind wir so erklärt worden. Das ist sind wir so erklärt worden, ja. Flachs, <lacht> ah, oder? Genau. Ja. Das ich keiner. Auf alle Fall haben wir da ein Video verboten, wenn ja. wir dachte, jetzt noch. Aber nur noch lustig, ich habe dann eigentlich gesagt, wo ist denn der weiße Sack? Wenn wir mir unseren Peugeot umbauen, wir machen euch auch noch ein Video für unseren Peugeot einmal, weil das so funktioniert. Ja. Ähm, umbauen, dann haben wir da einen Sack, auf den ich schlafe. Das ist ein normaler Sack, eigentlich so ein Wäschesack. Und auf den schlaf, da ich schlafe, da hat irgendwelche Kurzformen, war dann der Schlafsack. Ja, das so gelacht. Und Ey. da, und wie wird oder Du bist dann hergekommen zu uns. Und ich wollte, nein, ich wollte so. Du wolltest so, ja. Also, das Tierl macht echt was durch. Man ist jetzt bei mir nicht mehr da, packt. Vielleicht nimmt es irgendwer dann nochmal auf, dass es besser geht. <lacht> so, Wir starten ja, jetzt zu. Wir haben jetzt eigentlich die Gäste nicht schlecht. Okay, freut mich. Das ist auch mal aus. Ihr geht nicht schlecht beim Mann. Können die wenigsten behaupten. Uh, wir starten da jetzt zu. Unsere Tour. Also, wir fahren jetzt zuerst aus Feld Richtung Gaberpass bis auf so 2500 Meter. Das sind jetzt so 1000, nein, nicht ganz 1000 Meter, 800 Meter. Und dann wir tragend aufs Jochhafen. Ja. vom Gletscher. Die tour cool. halt mm, yeah. Yeah. Nicht, geil, the tour has farm gletscher. Yeah. In the front it. of the glacier. Yeah. For the English subtitles, we tried so cool to speak English you. a little bit more oh, because they said in the commental yes. we should talk in, we should speak English. Yeah. Yeah. Should we try? Mm. Yeah. So at the breakfast I, I, I asked a guy, he was wearing uh, a whole mask in his face. He was doing a robbery. No, he is a motorcyclist <laughs> and he only have one mask. <laughs> So, we need Mask at the Breakfast. Das war echt so. schräg. Das war krass, also, ja. Da, du hast ja. nicht einmal selber beim Buffet holen darfst. Ja, also, du, du hast du alles müssen, aufgeladen. Also, Vor mir habe ja gleich erklärt, das ist dass es gescheiter ist, mir den Liter Früchte-Saft geben. Und die haben immer noch so kleine Gläser gebracht. Man ist halt nicht mehr gegangen. Was uh. hat man das So, nur Kretz fahren mir los. So, und auf geht's. Und so schlängeln wir jetzt die Straße auf. Geht total super, natürlich mit der Traumkulisse noch besser. Jetzt sind wir schon weiter herum. Ich ist jetzt gut gegangen, teilweise sind es echt steile Passagen drin, und dann geht es wieder gut. Jetzt sind wir schon wieder weiter herum. Und zwar sieht man da jetzt auch wieder auf dem Montagevetale. Geil richtig cool. Da war schon noch Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich darf ihn auch noch mal machen. Wahnsinn. <lacht> Eigentlich ist total wenig los. Gerade genau, jetzt sind zwei Autos und zwei Motorrader gekommen. Toll. Die ganze Auffahrt nix. Ja, ja. Sie sind echt gescheit drin passt Was sagst du? Super, oder? Schön. Für uns geht es jetzt dann gleich links weg. Wir sind jetzt eigentlich kurz vom Pass. Und dann geht es für uns links auf für Richtung Gletscher. Ah, oh, das sind echt Mogger, ja. Voll so eine ja, Die haben wir kein gescheites Groß mehr da. So, da sieht man jetzt das Kriegerdenkmal. Und da hinten ist der Gletscher. Da unten ist das alte Refugio und die Straße da entlang geht es für uns dann rein. Und dann schauen wir, wie weit wir bis zum Gletscher hinkommen. So schön. Teilweise kommen wir noch vorne, oder weil auf Schirm und jetzt hat man schon richtig richtig geilen Blick auf den Gletscher. Können wir immer nachdenken. Da? Ja, voll. So, jetzt geht es ein kleines Stück mehr hoch. Den müssen wir aber dann nicht mehr zurück. Das heißt, wir dann nicht mehr aufkommen. Das ist jetzt mittlerweile zum Tragen geworden. Von unten haben wir gemerkt, es geht gar nicht. Aber es geht tatsächlich extrem gut. Also wenn wir den Wasserfest Wasserversicht und den Bach weg wirkt man uns echt nur, da geht kein Weg. Aber bis jetzt geht es gut. Sind wir froh. Schauen wir mal, was weit wir kommen. Das ist jetzt mal ein krasser Unterschied. Schau mal, es ist so groß. Es ist komplett steinerfrei fast. Und vor den Haufen da sind wir gekommen. Jetzt habt ihr eh gesehen, es ist einfach nur ein Steinhaufen. Und auf einmal wird es so geil. Schaut mal gut aus. Ich merke so, jetzt sind wir in Richtung in seinem Ziel ähm, entlang ja, Jetzt sind wir da auf unserem Weg, wo es Richtung Biwak oder halt das Joch geht für uns. Also wir haben jetzt die andere Seite vom Gletscher ähm, den Weg genommen. Und dahinter müsste dann das schon sein. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, schaut oft schlimmer aus, dann es ist. Schauen wir einfach mal. Zacka! Schön, geil. Ja. Auf 3.000 schon. Uh, ja, Luft nach mir. Die Releys Bombe. Ja, schau es mal an. Umso weiter wir rauf umso besser es der Ballon kommt. Ja. Kann kommen jetzt vor. Geil. Da, da, da. Was kommt jetzt? Schau, sehen wir das so. Wie geil ist das. Seht nur noch mega, oder? Ist der blau. Das sieht man jetzt auf der Kamera nicht so gut. Aber das ist ja absolut heftig, mega. Jetzt sind wir die Aussicht umgegangen vom See. Wow, oder? Heftigst. So geil und so weit herum und die Farbe von dem See, es ist echt wahnsinnig. Also wenn man direkt daneben steht, der ist hellblau. Wow. Es ist voll lustig, da hinten geht der also, Gletscher, oder? Das Wasser halt auch vom Gletscher? Ja, und... Da oben ist kein Gletscher mehr. Ah, okay. Einfach nur Schneewasser. Ja. <lacht> oder noch was Wasser. Genau, mein Fehler Und dann da drüben ist der Auslass. Voll lustig und da geht dann ein, der Bach hoch, gell? Da geht dann bis ganz hoch. Jetzt wissen wir, das Wasser kriegen Geil. Jetzt haben wir es noch nicht mehr so weit. Man schaut, dass wir sind schon wieder sehen. Also, das ist ja echt krass. Yes. Wunder, wunderschön. Ja, genau, Bodetour. Ich mache jetzt Wasser. Für uns jetzt nicht so optimal, weil wir alle ein bisschen verkehrt sind, aber <lacht> <lacht> sie ist so geil. Ich dachte, es ist schon eine Huppe. Ja, war geil, ja. Einmal kurz abkühlen, war mega. Wow. Und da oben, ich wollte den Kanal zeigen, sind noch ein paar Stellungen drin. Sieht man jetzt so schlecht? Aber krass, wie es die da eingebaut haben. Wahnsinn. Und so geht unser Weg weiter. Schaut immer noch gut aus. So, ich muss für viel stehen bleiben. Hier ist keine Luft. Ich merke das echt immer so krass. Aber da oben seht das Biwak. Weil das jetzt nicht so zogen, Aber der Weg ist echt es wird krass benannt. Wie heftig. Und das Bahnhof ist der Wahnsinn. Und die Seen da unten. Krass. Wunderschön und da sind noch heute Stellungen, also Überbleibsel mehr oder weniger auf geht's die letzten paar Meter haben wir ja, es bald geschafft die letzten paar Meter oh, geil Banachschwenk mache ich dann extra Tag heil es ja, ja. geschafft es oh, war Wahnsinn, es war echt wirklich lang. Aber oh. man kann es sich echt sehen lassen, da oben, das Ganze. Okay. Aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Also, der Ausblick da. Das braune, was da ist, ist alles Stacheldraht. Das ist mehr eine Metaport. Und da da vorne auch noch. Da oben sind und Stellungen, ganz ein Kamm entlang. Oh. Da Richtung Gawerpass. <lacht> Unten das Biwak. <lacht> Vicky, hallo. hallo und wirklich, wirklich satt. 3850 äh, wirklich, wirklich satt. Und ja, das ist von der Seite. Diese alten da unten um sie Pool entlassen. Also, der See ist auch richtig satt. Wow. Abnormal. Ja, brutal, oder? Wow. Und warum wir die Radl unten lassen, wir können die eigentlich bis ganz offen mitnehmen. Ja. So. bin ich auf diesen höchsten Punkt herum. Wow. Wow. Und einfach mal Wow, Sehr gut. Cool, oder? Das ist Ja, fertig. Ah, Boah, das war ein, aus, ein langer oder? Tag. Die Lecknissen ja. haben auch. 20. Boah, das war richtig lang. Also, Die gibt letzten viel... Prozent Akku haben wir noch nicht. Ja, nicht mehr ja, viel. Uh, auf jeden Fall war es in Summe echt cool. Volle, also. Langer, du... langer Trail. Ja. Um, ja, Tag voll ausgenutzt, halt, ich muss sagen. Jetzt ja, bin ich dann froh, wenn ich aus meinen Schuhen und bin. Die schwimme ich noch mehr so. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Rest in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau, mir hoffen ja. das. Genau. Und ja, ja bis morgen. morgen. Ja, eigentlich schon ja. Schön, ja. ja. ja Passt. Danke fürs Dabeisein. Ja.